Hallo zusammen, Hallo Freunde, ich habe jetzt das Milk Paint, er ist von Turners, ihr könnt es sehen, Made in Japan, ich kam aus England, ich teste es mal und dann schauen wir ob es funktioniert und wie es funktioniert, dann lasst uns starten. Okay, Milkpaint. ich habe das so gemacht, ich habe ein Teil Weiß, ein Teil von dieser Milkpaint und ein Teil Vinylkleber und ein bisschen Wasser einfach rein, damit es fließfähig wird, jetzt schauen wir mal wie es funktioniert, Farben habe ich noch Rot, Orange, Gelb Braun, also sehr gebrannt und Türkisblau. Okay, noch ein paar Bläschen drin. Also kein Silikon, keine Zusätze drin. Ich nehme mir jetzt einen Becher. fangen jetzt trotzdem mal mit dem Weiß wieder an, also mit dieser Milk Paint Mischung, Rot, Orange, Gelb, Braun. und das türkisblau dann wieder von dieser milk paint bisschen schwerer die Farbe ja sinkt nach unten rot orange Gelb, Braun und Türkis. Und da die Milkpaint jetzt nach unten sinkt, weil es so schwer ist, noch ein bisschen was rein. Okay. Ja, ist egal. Tamam mı? immer noch einige luftblasen drin ich bekomme das nicht in den griff jetzt kommt noch mal das weiß scheint zu funktionieren, mach vielleicht eins, kurz die Luftbläse ein bisschen raus, das stört mich immer. Wahnsinn, habt ihr das gesehen, Plop, plop, plop. dass extra ein bisschen hin und her laufen wieder damit wir vielleicht ein bisschen Muster reinbekommen B mal 1. Ich mach's mal so wie die anderen auch. bisschen weiß am Rand. Lass dann nochmal drüber laufen, was dann so passiert. Seht ihr meistens überläuft es das Weiß. So, Ladies and Gentlemen, <lacht> ah, seht ihr, da wo ich das Weiß überlaufen lassen habe, kommen auch Zellen. Das ist also dieser kleine Trick, wenn außen ein paar Zellen kommen, aber ich mag das gar nicht so, wenn außen so kleine Zellen sind, lieber gleichmäßig. So, haben wir überall Farbe? Ich denke mal, ja. Hier noch ein bisschen, das passt. Okay. Mein Orange ist zwar nicht mehr viel da. Wo bin ich da reingekommen? Oje. Egal. Aber wir schauen mal jetzt nochmal kurz erhitzen. jetzt auffällt dieser cloud effekt vermischt sich schön mit den anderen farben ist also jetzt auch hier diese zellen ist nicht alles komplett weiß was aber ich gar nicht so schlecht finde das passt und ich denke mal ich mache da vielleicht noch mal ein bild mit ein bisschen weniger von diesem weiß drin Ja, also funktioniert soweit auch. Wie gesagt, ich habe noch dieses Animal, also Saturn Animal Weiß endlich bekommen. Das werde ich jetzt auch nochmal testen, da kann man ja einfach mal den Unterschied nochmal sehen. Okay, ja gut. Aber ich denke, das passt. Ich mache vielleicht das nächste Bild auch mit diesen Zellen außen rum da sich noch was anderes ergibt also ich lasse für zehn minuten wieder einwirken dann zeige ich es euch von nahem dann bis gleich so freunde jetzt von daheim war vielleicht ein bisschen viel weiß drin aber es hat was <lacht> Hier seht ihr eigentlich auch die Zellen, hier außen wo ich dann noch außenrum weiß gemacht habe. Kommt dann klarer, ich denke mal da kommen noch ein paar raus. Da muss man jetzt halt auch die richtige Mischung finden. Hier haben wir so Zellenbildung, die aber dann mehr oder weniger ein bisschen dreckig wirken oder halt farbig. das finde ich das coole eigentlich den kontrast einfach ich denke die farben noch ein bisschen mehr mischen Also ich denke mal, ein Bild mache ich noch, ein bisschen mehr Farbe rein, bisschen weniger von dieser Milk Paint und dann denke ich mal, reicht es auch. <lacht> Alles klar, ich hoffe euch hat es was gebracht, selber mal auszuprobieren. Funktioniert eigentlich ganz gut, wie gesagt, ihr müsst es halt aus England bestellen, äh, über jacksons.com, so viel ich weiß. Aber das werdet ihr finden, wenn ihr Milk Paint Jacksons eingibt, dann kommt da was. Okay, also Turners heißen die, ne? Turners, Milkbait. Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. Alles klar? Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. <lacht> Tschüss, bye!